Ich schaue aus meinen Augen hinaus wie durch zwei Fenster. Draußen, da sind Leute. Aber drinnen sind Gespenster. In meinem Kopf, da spukt es. Da ist es nicht geheuer. Da geschehen in der Minute 200 Abenteuer. Mein Kopf ist wie ein Haus mit 7.000 Räumen und jeder Raum ist voll mit 7.000 Träumen. Da draußen, da sind Leute, doch keiner kann herein. In meinem Kopf, in meinem Haus, da bin ich ganz allein.